Ja, guten Abend zusammen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber H.O.T. ist bald da. Am Freitag soll es soweit sein. Und da ähm, stellt sich doch die Frage, was machen wir eigentlich mit unserem Punkt wieder neu verteilen? Was ich als wunderbare Sache empfinde, denn hier in meinem ähm, Mainchart, ich habe den quasi festgelegt. Und nun also am Freitag die Chance, was besser zu machen. Was sollte man machen? Mit Beteiligung gegen Wachen und auf die Wachenschinder zu maxen. Darüber hinaus macht es Sinn, die Vorratstragekapazität durchzuskillen, um die maximale tragbaren Supplies ähm, ebenfalls zu maximieren. Okay, und danach geht's einfach los. Der Flammenbock. Ich habe für mich selber entschieden, haben die Stufe 4 und 5 brauche ich. Beim Trebuchet ist es ähnlich. Und dort bin ich ähm, hin, dass ich zumindest mal Kuhmunition verschießen kann. Hier auf dem Feierwagen verteilt, was auch tatsächlich relevant ist, natürlich, als auf kann man durchaus mal einen Feierwagen bedienen. Ich wünsche noch viel Spaß und viel Spaß auch beim Spielen und wir wollen uns auch noch mal sehen. Ab Freitag. Ciao.